Ich habe seit Jahren äh, Beschwerden, die also durch Lähmungen hervorgerufen äh, werden. Die Lähmungen hatte ich in meiner Kindheit. Und äh, ich muss feststellen, dass die Muskelkraft in den, in den Bereichen, wo sie noch da ist, langsam abnimmt. Und daher habe ich mir gedacht, ich suche eine Physiotherapeutin auf, die mir möglicherweise helfen kann. Ich habe kein, also ich habe nicht ein Hauptproblem, ich habe eine ganze Menge von einzelnen Problemen. Das beginnt also mit, mit äh, der Schwäche bestimmter äh, einzelner Körperbereiche. Ich habe ein Problem mit meiner Wirbelsäule. Ich habe auch das Problem mit der Kraft ganz allgemein, wobei also diese Kraft wieder äh, auf die verschiedenen äh, Organe verschieden verteilt ist. Also daher finde ich die Frage nach einem Hauptproblem äh, nicht wirklich zielführend. Äh, ich kann kein Hauptproblem nennen. Ich, das Hauptproblem bin ich selber. Vor allem, vor allem also beim Aufstehen aus, äh, aus einer Sitzposition. Die, das wird also zunehmend schwieriger. Ich sitze ja auch auf, so einem, äh, auf einer Sitzerhöhung, die so 10 cm zumindest äh, äh, Höhe einspart und äh, vor allem beim Stiegensteigen, ich brauche zum Stiegensteigen das rechte Bein kann nur mit dem rechten Bein so also quasi mich hinaufheben. Das linke Bein ist also durch die Lähmungen so schwach, dass das gar nicht geht. Und äh, da habe ich festgestellt, dass ich eine normale Treppe äh, mit 10, 12 Stufen äh, nicht mehr schaffe. Trotz Anhalten und, und, und, und, und, und äh, Gehstock und so weiter wird es... Ist die Kraft ist nicht mehr da? Es hat sich insofern verändert, dass, dass ich dass sich die, die, ich war im ganzen Körper gelähmt, also äh, dass sich diese Lähmungen zurückgebildet haben und dann sind halt. Äh, bei mir rechter Arm, linkes Bein, Restlähmungen zurückgeblieben. Äh, dazu kommt dann noch bei mir eine Skoliose, die sich auch durch die Fehlhaltung äh, herausgebildet hat. Äh, diese Beschwerden äh, haben sich so weit zurückgebildet, dass ich praktisch in der, dass ich also in der Schule, also im Turnunterricht teilnehmen konnte, zumindest das, was ich mitmachen konnte. Äh, dass ich in meiner, in meiner Jugend und, und also bis, bis etwa 30, 35 Jahren auch äh, mit Ber an Bergwanderungen teilgenommen habe. Nicht klettern, aber wandern. Und also ab dem, etwa ab dem 50. Lebensjahr ist dann folgendes eingetreten, dass, äh, dass ich für mich aus heiterem Himmel äh, gestürzt bin. Also das heißt, ich bin irgendwo gestanden gegangen äh, und, und bin plötzlich auf die Knie gefallen. Also richtig so, äh, wie so ein bisschen so, wie, wie wenn man jetzt irgendwo einen Schalter umlegt und dann ist nichts mehr da. Und äh, diese, diese, diese Probleme, die haben sich also, in den, also zwischen, jetzt bin ich 70, in diesen 20 Jahren äh, schon wesentlich ich verschlüssel mir Nein, überhaupt nicht. Also die, die Sensibilität äh, generell äh, ist also durch die, durch die Krankheit überhaupt nicht betroffen. Also das ist etwas, äh, was, äh, wodurch sie das ergibt, das weiß ich natürlich nicht. Aber die Grunderkrankung ist eine Viruserkrankung gewesen. Also die, die äh, wirkt sich also in in Bereich der, der also wirkt sich also neurologisch nicht aus Also zurzeit ist es so, es gibt zwei, zwei Hauptgruppen. Das eine ist praktisch das Aufstehen von einer Sitzfläche, äh, wobei generell zu sagen ist, je höher die Sitzfläche, desto leichter fällt das Aufstehen und je niedriger das ist, desto schwieriger wird es. Und äh, daher habe ich für normal hohe Sitzgelegenheiten, also mit, glaube ich glaube, das sind 50 cm hoch, einen, einen, eine Sitzerhöhung äh, mir zugelegt, das macht es etwas leichter äh, und äh, der zweite Bereich ist das äh, Stiegensteigen, das äh, geht trotz Orthese äh, gar nicht mehr, also das heißt ein, zwei Stufen, aber nach, wenn die also etwas höher sind, dann habe ich schon ein Problem, also dann bin ich schon auf Hilfe angewiesen. Ich, also jetzt äh, etwas volkstümlicher ausgedrückt, ich bekomme den Hintern nicht hoch. Ja, also das heißt, ich muss mich praktisch äh, bis zur, zur, zur Tischplatte vorneigen, um praktisch, um, um also diese Hebebewegung äh, machen zu können. Und also beim, beim Stiegensteigen ist es so, dass ich einfach nicht die Kraft habe, also das, das Bein hochzudrücken oder durchzudrücken. Und die, die die Bewegung zu machen. Also, ich möchte keine Einzelmuskel trainieren, denn es, es gibt, also in, in, bei dieser Krankheit ist es so, dass die vorhandene Kraft in der Muskulatur nicht mehr regeneriert werden kann. Also, das heißt, wenn ich jetzt, wenn Sie mit mir einzelne Muskeln trainieren und die dann übertrainieren, dann ist die Kraft, die ich dort einsetzen muss, weg. Und die kommt nicht mehr. Und daher äh, wünsche ich mir eine, eine, eine Therapie, in der äh, die vorhandene Muskulatur in dem Maß, wie es eben verträglich ist für mich, äh, trainiert wird, und zwar die gesamte Muskulatur. Was äh, für mich sinnvoll ist, äh, ist eine, eine, nicht die Behandlung äh, jetzt bestimmter Muskelgruppen oder bestimmter Körperteile, sondern äh, seit, seit ich eben Physiotherapie habe, werde ich nach äh, der Methode PNF äh, behandelt, was propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation heißt und, und diese, Methode, na, diese Methode baut auf auf der Bewegung von, von Muskelketten und äh, damit hab, ist für mich der Eindruck in einer, in einer, in einer Therapiestunde äh, es wird der ganze, also mit diesen Übungen wird der ganze Körper oder die Muskulatur die vorhanden ist äh, im ganzen Körper bewegt und das ist das, was ich äh, sehr positiv für mich finde. Ich hatte, ich habe äh, seit, seit einem äh, Sturz mit Beinbruch äh, im Jahr 2011 äh, regelmäßig Therapie, also Physiotherapie. Mhm. Ich habe gelernt, meine Wünsche zu äußern und ich habe auch gelernt, wenn ich das Gefühl habe, überanstrengt zu werden durch Übungen, zu sagen Stopp. Hilfsmittel habe ich seit, äh, seit also meinem Beinbruch äh, bin ich, verwende ich einen Rollator, der äh, für mich den Vorteil hat, dass er so äh, ja, als, als, als quasi äh, vor, eine Art Vorwarnsystem hat. Also, wenn ich mit dem Rollator äh, irgendwo hinein in ein Loch, das ich vielleicht gar nicht gesehen habe, dann bin ich vorgewarnt. Also das heißt, da weiß ich, jetzt kommt ein Hindernis in irgendeiner Form und daher äh, kann ich mich darauf einstellen. Also das äh, ist, äh, Volator ist also für mich sehr wichtig. Dann verwende ich äh, Sitzerhöhungen. Also diese üblichen, handelsüblichen 10 cm Sitzerhöhungen mit, mit hart Schaumstoff, also das heißt, dass der nicht nachgibt. Ich habe auch einen Gehstock für zu Hause und für kürzere Strecken. Und äh, zu Hause, ja, die, die Wohnung ist also mit, mit äh, der, der WC-Bereich mit Haltemöglichkeiten, am Duschbereich, also das ist mit Haltemöglichkeiten ausgestattet. Und nachdem ich im fünften Stock wohne und äh, einen Lift nur bis zum vierten Stock zur Verfügung habe, habe ich mir auch einen Plattformtreppenlift angeschafft, mit dem ich also diese 13 Stufen sonst genau äh, hinauf gefahren werde. Die Kinderlähmung: die Kinderlähmung wenn, diese, wenn diese Viren weniger als 50 Prozent dieser Motoneuronen, also dieser Nervenzellen, zerstören, dann startet oder kann der Körper einen Selbstheilungsversuch oder macht der Körper eine Selbstheilung. Das heißt, die noch vorhandenen Motoneuronen übernehmen die Aufgabe der Abgestorbenen und äh, so versucht der Körper also die, die Muskulatur, die also nicht versorgt wird und das brauche ich Ihnen ja nicht zu sagen, ein Muskel, der nicht angesprochen wird, ist schlaff und äh, versucht also diese, diese schlaffe Muskulatur wieder zu innervieren und da bei, dir, bei der Gelegenheit entstehen riesen Motoneuronen-Zellen, die also jetzt nicht nur ihre ursprüngliche Aufgabe zu äh, versehen haben, sondern die jetzt eine Anzahl von anderen äh, Muskeln auch mitversorgen müssen. Und im Laufe der von zumindest 15 bis 40, 50 Jahren nach der Erkrankung an Kinderlähmung äh, Kommt es, kommt es durch die dauernde Überlastung dieser, dieser sogenannten Riesenzellen dazu, dass diese auch ihren Geist aufgeben und absterben. Und das ist dann das Post-Polio-Syndrom. Das heißt also, je schwächer, also wenn diese, diese, diese Riesenzellen absterben, dann wird also die Versorgung der Muskulatur, die sie bis jetzt mitversorgt haben, weniger bzw. geht halt dann auch zugrunde. Liebe Studierende, äh, Sie, haben jetzt, äh, oder Sie haben ein äh, Video sich angesehen, äh, das ein, in dem Fall von Polio und, und post -Polio syndrom Betroffener zu seiner Situation äh, äh, gemacht hat oder mit sich hat machen lassen und äh, was Nachdem ich jetzt äh, seit fast zehn Jahren äh, Physiotherapie äh, bekomme, habe ich doch einiges äh, mit auf den Weg äh, bekommen, was vielleicht für Sie interessant werden könnte oder sein könnte, als angehende Physiotherapeuten und Therapeutinnen äh, das Wichtigste, das für mich Wichtigste ist im Umgang mit einem Patienten, dass der Patient spürt, dass er hinter dem, was Sie sagen und tun, Empathie steht. Die Behandlungsmethoden, die Sie anwenden, da gehe ich davon aus, dass die Patienten mit meiner oder unserer Erkrankung durchaus in der Lage sind, zu sagen, was sie von ihnen erwarten, welche Behandlungen sie durchführen sollten. Ein, ein wesentliches Faktum ist, also, dass sie darauf achten, dass sie mit all den Übungen, die sie mit den Menschen machen, diese nicht überfordern. Das ist ein Haupterfordernis und das scheint mir ganz, ganz wichtig zu sein. Ob sie jetzt, so also, weiß ich nicht, Bobat, PNF, die, die, es gibt noch einige Behandlungsmethoden, die für Polio geeignet sind anwenden sollte, sollten Sie mit dem Patienten abklären. Der weiß im Regelfall, was ihm gut tut und was ihm nicht gut tut. Und äh, vor allem, wenn Sie wenn Sie jetzt jemand nicht auffordert zu sagen, äh, wenn er überfordert ist und so weiter, dann fragen Sie bitte. Sind, ist das jetzt zu viel? Sollen wir Pause machen? Das scheinen mir so einige Dinge zu sein, die, die für sie äh, hilfreich sein könnten in ihrem späteren Beruf.